Ist Hoshis Keller hier. Ist so ein bisschen ja. wie bei Stranger Things, oder? Absolut. Da ist eine kleine Höhle da hinten. Da versteckst du dich immer, Hoshi. Das ist meine kleine Höhle. Ja, wenn du Angst hast. Nee, da onanier ich immer. <lacht> das ist ein Onanierkeller. Okay. Jetzt, ey, da ey ja der Couch. dann brauchen wir schwarze Licht hier mal, bitte. Ja. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian, der kleine Kerl da ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr meine Videos cool findet, würde ich mich natürlich über Likes oder Kommentare freuen und ja, ich darf euch heute Dimio vorstellen. Dimio erscheint heute und... Ähm, wir haben hier zu viert gezockt im Multiplayer und äh, da war dabei der Chris Reality, der Hoshi82, der Patrick von Die Zockstube und meine Wenigkeit. Und ich muss sagen, wir haben richtig viel Spaß gehabt. Und äh, für mich ist die Mio einer der ja, besten Titel 2021 bisher. Also. Äh, da stimmt ein einfach alles, wenn man dieses Genre halt mag. Es äh, ist ein Tabletop-VR-Game, es ist rundenbasiert. Und äh, ja, man hat halt eine Spielfigur, also Tabletop, ein Brettspiel eigentlich in VR. Und äh, mir hat das Ganze aber richtig gut gefallen, den anderen Jungs auch. Und wir werden das mit Sicherheit das eine oder andere Mal nochmal im Livestream zeigen. Und ähm, ja, ihr seht hier heute das komplette Gameplay von uns, wie wir durch die äh, Dungeons gequallt sind und äh, ja... Ob wir bis zum Endgegner gekommen sind oder ob wir gestorben sind oder ob wir es geschafft haben, das werdet ihr natürlich dann am Ende sehen. Also ich muss, ich muss echt sagen, Dimio hat echt so viel, was ein VR-Game braucht. Erstmal. Multiplayer. Es funktioniert im Crossplay. Das heißt, wir können mit Steam VR zocken. Der andere kann gerne eine Quest aufhaben. Der Patrick hat eine Quest aufgehabt. Ich hatte jetzt mit der Wolf Index gezockt. Äh, Habe es aber auch schon mit der Quest gespielt. Also es geht alles und es ist einfach... Auch Voice Chat funktioniert ohne Probleme. Und äh, schauen wir uns so ganz kurz die, die Steam-Seite an. Und äh, ja, das Game wird 29,99 kosten, so wie meine Informationen jetzt sind. Und... Ähm, Unterstützt alle gängigen Brillen, also Vive Index, HTC Vive, Oculus Rift und die WMR-Brillen. Ich habe äh, natürlich im Sitzen gespielt, weil es einfach bequemer ist, wenn, wenn man wirklich anderthalb, zwei Stunden in VR ist und das macht man im Stehen und muss die ganze Zeit runtergucken, ist ein bisschen blöd. Von daher ist es im Sitzen einfach angenehmer. Ähm, hat eine gute Übersetzung, das heißt, wir können es auf Deutsch stellen, ähm, das sind die Texte dann, die in Deutsch sind, Sprachausgabe ist in Englisch, aber es wird auch jetzt nicht so mega viel gesprochen, von daher äh, geht das vollkommen in Ordnung. Also, zu, äh, zu der Testversion, die wir hatten, es äh, war jetzt eine Map verfügbar und äh, die hat schon echt Spaß gemacht, es werden noch äh, weitere Maps folgen und ähm, ja, das Game kann man natürlich auch Solo spielen. Aber das richtige Potenzial schöpft das Game erst aus, wenn man es wirklich mit mehreren Leuten spielt. Ob jetzt zu zweit, zu dritt oder zu viert, wie wir jetzt, äh, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Hauptsache, man ist nicht alleine und ähm, ja, ich, ich finde, VR sollte mehr, mehr verbinden, die Spiele sollten mehr auf Koop und Multiplayer ausgelegt sein. Und äh, genau so kann man echt schöne, gesellige Abende zusammen verbringen, obwohl man nicht in einem Raum ist. Und das ist für die heutige Zeit ja auch extrem wichtig, dass man äh, ja nicht komplett den Kontakt verliert zu, zu Leuten, mit denen man sich sonst äh, so getroffen hat, eventuell ein paar Spiele gespielt hat. Kann man sowas heute wunderbar äh, in VR erleben. Und äh, ja, ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu reden. Schaut euch das Gameplay an und ähm, es kommt noch ein Gameplay raus im Singleplayer, was ich mit der Quest gezockt habe. Also ich wollte euch definitiv mal die PC VR-Version hier jetzt zeigen im Multiplayer und dann werde ich euch die Quest-Version noch mal im Singleplayer zeigen, damit wir auch so ein bisschen ja, Vergleich haben von der Grafik her und äh, ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Kann ich du noch durchlesen? Nein. Was denn? Der ich schwarze Sarkophag. Ja. Der muss schon Hoshi ja. vorlesen. Soll ich mal? Dann, dann Hoshi, lese vor. Oh ja. Die Elf-Nekropolis ist ein von den Alf-Grad befallener, verschandelter Ort. In ihren tiefsten Ebenen sind die Elfengeister im schwarzen Sarkophag oh, gefangen oh, und die Auflösung oh. des Flugs bringt mit ihrer Befreiung. Um diesen verdorbenen Sarg zu öffnen, musst du zuerst die Elfenkönige besiegen und den Schlussstein zurückholen. Aber Vorsicht! Eine Entourage von untoten Kreaturen benutzt dreckige Zaubersprüche, um ihre Unverwundbarkeit aufrechtzuhalten. Die Elfenkönigin. Der Was? Entschuldigung. Der vernichtende Einfluss des Alva al hat die Elfenkönigin in eine wuterfüllte, grauenerregende Abscheulichkeit verwandelt. Hüte dich vor ihrer Stimme, kann Feuerbälle schießen, kann den Boden mit einem mächtigen Stampfen erbeben lassen, wird von einer Entourage von Zaubern beschützt. Jo, du hast mir nie erzählt, dass du lesen kannst. Ja, jetzt kannst du mal sehen. Okay. So, dann gehen wir mal da rein in die erste Ebene, wa? Würde ich sagen, ne? Jawoll. Hoshi zieht. zieht. Ah, ah guck mal, jetzt sehen wir hier den Dungeon. Wie cool. Cool. And make ready to seek so, also, also zwei Stunden brauchen wir Zeit. Below. Dann müssen wir fertig sein. Hoshi ja, ist zu ja, cool viert. Ja, ich denke mal zu viert wird es einfach gehen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt mehr Gegner kommen oder nicht. Also da also bin ich gespannt. Ich weiß es da. nicht. Gehen wir jetzt direkt durch die Tür oder oben lang? Na, hier oben könnte Heilung sein, ne? Ja, aber der Point of Entrance ist ja da ganz hinten. ist die Frage, ob wir jetzt hier schon direkt reingehen. Mir mhm. ist das egal. Na, wenn du einen Tower hast, kannst du den hier oben dann noch hinknallen, falls hier Gegner kommen. Was so ja, für ein Tower? Ich, ich mache jetzt auf. Mach die Tür auf, ja, genau. Ja. Wir wollen sehen, was da aber los ist. Punkt weg. Ja, ist egal. Machen wir. Ist nichts drin. Tupac. So. Ich kann jetzt woanders Tupac, auch hingehen bist mit oder was? Eierklemme da auch. Hm. Tupac ist was? lila. Wisst du was die Farbe lila ist, Tupac? Das ist die Farbe der sexuellen Unzufriedenheit. Da, nee. kann, da kann ich aber nicht sagen. <lacht> <lacht> das kann doch alles kein Zufall mehr sein. So. Ich, äh, Tupac, ich komm dir hinterher. Komm hier hinterher und beschütze mich. Komm in mir, wenn du leben willst. Ich bin Dumbledore. Äh, ich öffne die Tür. Willst du die schon aufmachen? Ich will nicht, also mal, ich sie alle im Raum sind. Okay. Du hast eine Aktion schon fast also drauf. Und wenn du jetzt aufmachst, kannst du nichts mehr machen. Ja. Deswegen. Alles da. So, ich habe mich dann da hingestellt, ich habe eine Fernkampfwaffe. Oh, Hoshi ist am Start. Chris hat bin gar nichts gemacht. Bin ich gar nicht dran oder was? Nee. Geil. Aber warum will keiner den Chris? Hä, warum? Ah, jetzt ist der Chris bestimmt dran gleich. Jetzt, guck jetzt. mal. Wieso, wieso, eiert mir eigentlich hier die ganze Zeit einer vorm Gesicht rum, ey. Weil ich auch was sehen möchte. Guck mal, wie ihr da... Jetzt! Euch, ihr müsst ganz ruhig sein. Ich bin sein. schon in die Mitte gegangen. So Leute, soll ich ja, aufmachen? Alter, Tupac! <lacht> ist doch scheiße. Ich mach auf, ja? Ja, und da seht ihr schon wieder, nicht jedes ja. Spiel ist im Multiplayer besser. Aber nicht die Tür, wo Hoshi <lacht> steht, oder? Ähm... Ich mach... Ich mach die auf. Oh, das oh. ist heute. Was ist auch heute. Aber, so. ähm, ja, ja, ja. Soll, müsst halt bedenken, ne? ich bin die Person, die eigentlich vorangehen sollte, wegen der meisten Rüstung. Okay. Und der Zauberer ja, kann... und der Bogenschütze sollte im Hintergrund bleiben. Ja, dann bleibe ich im Hintergrund. Ja, muss, ich kann, ähm, wie, wie kann ich denn sagen, jetzt überspringen geht das? Äh, A gedrückt halten glaube ich, oder B, A, und siehst zurück du da auch. Runde beenden und dann Counter. Runde wird beendet? Ja. Eine von den Tasten. Ah, okay. Das ist doch gut. Pass ich kann ja hier schon mal um die Ecke schlinzen. Oh, so. ja, und da, da ist aber richtig was los. Das war okay, ja da ist was los. Ja. hättest du doch besser schon mal einen Schuss abgeben Jetzt, Se, jetzt bin ich am Arsch. Ja, dann ich doch da Super. Ach so. Der ist doch egal. Ups. Ich bin tot. <lacht> Nein, bist du nicht. <lacht> Der Hoshi regelt das jetzt. So geht das. Ich dachte nicht, dass die auf uns losgehen. Zwei Schwerter ist gut. Sehr gut. Hätten die denn, wären die denn auch so auf uns losgegangen? Ich Oder hätten ja, die, die so, so losgegangen? So. wir weil also die entdeckt haben. Normal. Also sonst vorher noch nicht. Ach so, okay. Ja, dann habe ich ihn verkackt. Ja, so kennt man dich, ne? Schnauze. <lacht> oh. Zwei Schwerter, jawoll. Bam. I stand prepared. Death you. Die Dinger sollten wir hier ganz lassen, die Spinnen. -Eier. So sollte ich jetzt schon mal einen Heiltrank nehmen? Ich habe nur noch fünf Energiepunkte. Nein. Nein? Okay. Nein. Hier auf dem Level gibt es irgendwo immer einen Heilbrunnen. Da, die, die Ratte hat einen Schlüssel. Hier. Die Kettratte. Ja ja, ja, ja, ja. Zwei Schwerter. Oh, gut. 80. Hoshi regelt. Und jetzt gehe ich wieder weg, weil ich bin so ein Feigling. Erst zu schlank schnell abhauen. Kann ich ihr die Ratte auch, treffen? Ihr könnt auch. Ich gehe auf die Kerze. Ja, nein, Rad, nein, oder? nein nicht, nicht hinziehen, nicht hinziehen, nicht hinziehen. Wie, wie kann, kann ich, ich ihn das so machen? Ich ziehe außerhalb des Spielbretts, so bin ich wieder da. Okay. So, also das hast, hast jetzt Ich hab hier Karten. Du hast zwei Pfeile, die du immer wieder hier ja. ohne benutzen kannst. Okay, dann kannst kannst hau ich den jetzt Und mit. dann immer auf die Ratte halten. Wenn du die benutzen kannst, dann wir die. Genau. Mhm. Oh. The okay, und noch ein Pfeil. Ich, ich hätte die Steppen nehmen müssen hier, aber gut. Genau, die Selbstständigkeit kannst du auch so mit verwenden. Oh, vergiftet. Ja, du bist oh, bist vergiftet. Ver ich permanent vergiftet. Ist das das, so das okay. okay. Hoshi, du Ratte. Ihr könnt auch, äh, wenn ihr angreift, nicht eure Figur einfach auf den Gegner ziehen. Ihr könnt auch, ihr habt ja diesen blauen Kreis, wo ihr euch positionieren wollt. Auf die Stelle könnt ihr Chris zuerst aussuchen und dann angreifen. Jawohl. da ihr auch an. Deswegen, so kann Chris nämlich von hinten angreifen. Und mehr Schaden. Immer schön von hinten angreifen und Schaden machen, Chris. Mhm. Richtig schön damagen. So, wenn ich jetzt hier. Ich warte ich stehe stehe mal. Wie so ein Feigling in der Kammer, ey. Du bist ja, du bist ja auch ein Feigling. So, betäubt. Okay. So, ja, gut, mal das hier. war eine Rattenfalle. es hätte mehr Sinn gemacht bei der Spinne, weil die Rattenfalle. Die alles das ist das Rattennest, steht da. Kommen da nicht die ganze ja, Zeit aber Viecher raus? Der, die bewegt sich ja nicht. Nee, da würde dann. Also die ähm, Ratteneier liegen lassen? Äh, die, die Spinneier? Die, ja, die nicht berühren. Da ja. kommen dann, wenn du die Poppers, kommen da zwei neue Spinnen raus. Ich muss doch nicht ähm, dass Ratten liegt. die Ratteneier legen. Die Gegner, da kommt da vorher auch ein Counter. Also wie viele Runden da. Ach, Michael, welche Runde da neue oh, da ein äh, fuck. Ach du, kommt Ach, du Scheiße. Ähm, Was geht hier gerade ab? Der, die sind gezogen. Au! Die machen uns Was fertig. Was passiert denn hier gerade? Können wir jetzt irgendwie eine, eine Bombe zünden? <lacht> ja, eine Atombombe am besten. So ja. Schreiben sie doch mal ruhig. Also Giftbombe, die sparen wir uns noch, Hoshi. Das wäre jetzt schlecht. Hoshi hat leider daneben. Bitte nicht mich, bitte nicht mich. Ich muss gleich auf jeden Fall wegziehen. Sehr Schön, dass ich gerade bei meiner Karte dann Totenkopf ja. werfe. Richtig. Ah. Du bist nochmal. Oh, schon wieder. Meine Fresse. Das ist nicht gut für uns. Kein guter Start. Hey. Aus. Aber, aber war Totenkopf nicht daneben? Ja, daneben. Und dann haut der random in irgendeine Richtung. Ah, okay. Let Jawohl, Chris. Chris, Chris, Chris. Chrissy, Marius. Patrick, wir sind aber echt sehr hilfreich hier, oder? Ja, ja. Also mir macht es zugucken echt Spaß. <lacht> Immer dran denken, dass du äh, einen stunst. Am besten hier, den die, die blöde Bitch mit dem Token -Kopf. Ich hau erstmal ab. So. Was soll ich machen? Und dann mache ich Stunt. hier. Nein, deiner. Park. Komm! Von okay, ich, ich mache jetzt die Spinne und den Elfenkultisten. Warte, die Spinne hat einen hat die nur noch die Spinne und die ist oh, ja. betäubt, ne? Also die ist momentan kann die eh nichts mach machen. Den Kultisten. Mach auf den Kultisten, äh, schieß auf die, die Kultisten und danach auf den hinteren. Alles da. Die, you monster! Also ich muss sagen, mir gefällt das. ja. <lacht> In die Presse, ja. ja oh schön. nein. Chris ist das gleich im Arsch. Du bieg wieder alles ab. Nee, ich und Noji kriegen alles ab. Du Chris, alles ab. <lacht> ich, ich, ich, ich versuche gleich zu helfen, wenn ich dran bin. Ja, wenn du dran bist, bist du erstmal selbst dran. Ja, ich, ich werde, glaube ich, gleich einen Heiltrank nehmen müssen. Naja, die sind auch. aber glaube ich stärker, wenn man mit mehreren ist, habe ich das Gefühl oder mehr. Boah, wie detailliert man sich Warte das da. alles angucken kann. Das ist echt geil, ne? Ja. So nah ran zoomen. Voll das Getummel, Alter. Das ist wie Schalterlawo oh. hier. <lacht> Schön auf die Fresse. Kann man hier auch irgendwie Karte Pissebecher werfen oder so? So, da ist einer in Panik. <lacht> Chris hat sich geheilt, sehr gut. Ich werde mich jetzt auch heilen. Oh, der ist getarnt jetzt. Boah, die Alter, die Ratte, die hat 18... 18 Leben. Ja, weil das ist der ja so Schlüsselträger. Boah, der kriegt haut hier durch. I am, ready. I am ready, Heilen? So. So, was gehen wir als nächstes? Die Ratte da? Was hat die Ratte? Oh ja. Ich werde. Ja, hier ist noch der Kultist, der Elfenkultist. Der, der eine, eine hat doch nur einen. Wenn den einer klatscht, dann wird der erste Elfenkultist weg. Ja. Die Ratte vielleicht. Den anderen, ich habe ja gleich zwei anderen. Schüsse frei, da mache ich den Vierer weg. Der hier vorne steht. Da mach du den hinteren. Habt den jetzt schon hier? Er sieht so niedlich aus mit den großen Würfel. Okay, hatten wir. Find the ja, aber haben wir, haben wir den <lacht> schon mal. <lacht> oh, jetzt wird der Chris hier. Oh, Alter, Chris ist K.O. Oh. Das ist nicht so Jetzt müssen wir Christi wiederholen. <lacht> On your feet, Ben. Vielen Dank. Gott, cool. was zuerst ne? Gut. So, Tupac, hau rein. Alter, die Ratte krieg ich mal da unten. Alter, ist das Spiel geil oder ist das Spiel geil, so zu zocken? Das ist, das ist super. Mega. Oh. Gott! Oh, so. Wow! Abomination! Nee, aber wir können vielleicht den Zauber machen, wenn wir da drum rum sind. Du siehst das an der Karte auch, ähm, das Rechte, das Fleck, was ich für ein Fleck. Ich dachte, ich, ich. Ich dachte gerade, ich, ich, ich dachte gerade, dass ich, äh, nur die Gegner an, an, äh, oh. <lacht> Sorry, Leute. Nee, nee, nee, das war alles Schaden. Deswegen, das. <lacht> okay, alles okay, okay. Und Spinnen, der bei uns ist oder ja, ja. nicht, das. Jetzt wollen wir wenigstens die Ratte fertig. Oh, Nein! Ratte betäubt. Okay, ich mache eine Spinne und die Ratte. Obwohl die Ratte ist betäubt, soll ich dann lieber auf was anderes? Spinne besser. Hoshi, ich glaube, wir können noch mal anfangen. Oder du holst den Chris wieder. Ne, oh. da komme ich nie hin. Wir müssen auch bedenken, also der darf jetzt nur noch zweimal down gehen, dann ist der komplett raus. Okay, okay. Der Chris. Weil das ist die Zahl da neben dem K.O. Wir dürfen dreimal downen, dass wir und die mal, mal ist vorbei. So, ich mach Spinnen alle, die äh, die Ratte ist betäubt. Ja. Wir kriegen das noch hin. Und äh, jede Story hat drei von so hekt welchen hekt Etagen. Leute? Ja, tu mal hier, ähm, hier hin. Also vor mir, neben mir, vor mir. Nee, da komme ich nicht hin. Ich, ich kann nur hier hin. Ja, das, das bringt nichts, wie ich trotzdem nützlich nee, bin. Das ist aber ist, sind das nicht die Runden, in denen man Chris wiederbeleben muss? Tot in 1? Oh, wir können ihn doch unendlich auch wiederbeleben, aber der ist tot in ja, einer nee, Runde, nee, oder? Nee, nee, nee, nee, nee, Du kannst Wollt nur das bestimmt Irgendwann ist komplett vorbei. Ja, ja aber wir müssen ihn jetzt wiederbeleben. Eins. Ja, müssen wir. Ja, das geht Ach du Scheiße. Und ich bin auch down. Okay, wir müssen die jetzt killen, sonst kommen wir nicht an die beiden ran. Ja, mach die Lampe platt und dann geh ran. Ich mach dann danach eine Spinne platt und äh, beleb den Hoshi wieder. Ah. Nein. Sehr Junge. Schön. Super. Erstmal gegen die Wand schön die Wand boxen. Ja, <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, man kann man, ähm, ist das so, ich glaube, dreimal kann man wiederbeleben und dann ist es so Nein. Okay, pass auf, kann ich euch jetzt beide wiederbeleben? beleben? you feel Ah, uh, ne. Dann stehst du aber hey. genau so, okay. da... Ja, genau, aber jetzt stehen wir ist genau scheißegal. da. Ist scheißegal. Ja, ja. Ist scheißegal, Hauptsache die sind wieder, will ich. ich da ein bisschen scheiße? Jawohl. Aber oh, im Grunde können wir echt noch mal von vorne anfangen. Nix da. Ja, wir wollen das ja jetzt das. nicht äh, beim ersten Mal hier alles durchschaffen. Let genau. death embrace you. So ein heilbrunnen wäre nicht schlecht. Ich glaube da hinten war einer. Hier. Time to move those enemies. <lacht> nee, nee, nee. Ach du Scheiße. Was machen wir hier eigentlich mit dem Rattennetz? Soll ich das kaputt schießen? Ja, da kommen irgendwann neue. So. Okay, dann schieße ich dann das jetzt kaputt. <lacht> Was ist das hier? Ist das hier Gold, was hier liegt? Ja, ja, kannst du. Ja. Sein. Das ist für zwischen den Runden kannst du neue Karten kaufen. Dafür ist das Gold wichtig. Also und pro Level es drei Runden. Das heißt drei von so welchen Etagen. Ja. Oder wie verstehe ich das? Okay. Ja, ja, ja. ja. Das sind drei Ebenen. Die oh geil. geil! Ich habe Verringerungen bekommen. Halt alle Gruppenmitglieder vollständig. Das ist gut. Gut. Kann man mit Sicherheit mal benutzen. So. Und ich möchte mich noch mal hiermit entschuldigen, dass ich euch allen Schaden oh. zugefügt habe. Mir hast du keinen Schaden zugefügt? Ja, den anderen aber. Es <lacht> tut mir leid. Ich wollte das nicht. So, dafür ist oh. das Rattennest geregelt. So, ich äh, sammle mal die Knete ein. Ja, und dann deckst du da auf die gehen auf, die da hinten sind, im schlimmsten Fall. Ja. Soll ich nicht <lacht> du. Hier sind auch noch Rattennester so ohne Ende, ne? Ratte, Ratte, oh. Sehen die dich gerade nicht, Chris? Ich bin getarnt. Ah, okay. ich, ich gehe mal an die Ecke. Ich gehe mal hinten an die Ecke und schlinz mal in den Mittelraum. Ja, hat er eben schon gemacht. Und dann... Äh... Mach Oder nicht gut. <lacht> wo, wo, wo lang gehen wir denn? Oder wollen wir, wollen da, wir hier wo rechts ich schon, lang? Da wo schon Gegner sind, bevor wir jetzt noch mehr wollen. Alles klar. Gut, dann gehe ich da hin. Ähm, Oh, da ist eine Ratte. Oh, Ratte, eine Ratte von hinten. <lacht> also sind die Ratten, von von ne? Und von überall. Mich greift keiner aus. Alter, wer hat denn hier meine Hand über den Kopf? Was ist denn das hier? Ach, das Line up and. Die Ratten sind echt fies, ne? nervig sind die. So, was macht der Chris jetzt? A gift for you, breathe deep. Oh, mal kurz eine Granate, oh, oh, ne? Oh, der Bereich ist dann schon mal weg. Wir müssen jetzt woanders ran. Ach, da bleibt es kom komplett verseucht, oder was? Ja, das, das breitet sich jetzt auch immer weiter aus. Okay. Bis zu einer bestimmten Größe und dann ist das irgendwann weg. Aber da kommen okay. wir jetzt erstmal nicht weiter. Alles geplant. Nee, das war wir jetzt sicher. Das war klar. Die Eis... Lampe lassen wir erstmal stehen. Wir gehen gleich durch den Mittelgang. Was können die Eislampen? Aber die Die, Ex die, auch. die machen dann auf dem Feld von 3x3 oh, und dann gehen oh, die oh, oh nee, nur ein Schaden. Ja, blöd gelaufen. Also, dann äh, helfe ich jetzt mal mit. Ich mach die Ratte mal bei dir, Tupac. Ja. Und dann die, die bei mir direkt steht. Jawoll. Nein! Scheiße. Oh, ich dachte der Rüschi kriegt jetzt Schaden ab. Dachte ich auch, dass sie mir jetzt voll gegen den Schädel semmelt. Das wäre geil. Boah, mir war gar nicht bewusst, dass das oh. geht hier. Das war... Oh, der hat Skift Gift geholt. Dass wir hier den Leuten Schaden Nein. zufügen können. Tod okay. in einer Runde. Okay, Chris, können wir gleich wiederholen. Da wieder, muss genau direkt einer hin, ey. Also doch Do not nein, doch mal Den Geil, Dankeschön. Wo ist ein Heilbrunn? Äh, irgendwo hier bei dem Plaudian. Achso. Irgendwo kann das sein. Willst du echt tot machen? Nein, ich nein, jetzt wieder tot. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ich bin ready! Ach, der sticht, dann immer in der sticht dann nicht nur daneben, sondern immer irgendwo hin? Ja, ja, auch ja. Treffen. Der dreht sich da quasi. <lacht> daneben heißt, dass er sich dann immer im Kreis dreht und dann random stehen bleibt und dann. dann er die Flaschen drehen in Asozial. Ja, genau. Wollen wir jetzt hier weitergehen oder hier oben? Wenn wir durch den Raum durchkommen, bevor wir uns das Gift einholen. Das kann uns natürlich oh in den Arsch beißen, dass oh. das hinter uns dann. Oh. So, ich die links Wir treffen uns dann ja sowieso, oder? Ja, ja, mach mal. <lacht> ich will wissen, ob es hier eine Truhe ist oder was. Was, was passiert ist? denn, wenn man die Seislampe angreift? Oder geht das nicht? Yes! Das schön. ist ein Heilbrunnen, oder? Das ist gut. Wollen wir noch das ist ein, das, das ein Heilbrunnen. Nicht. Ja. Die machen 3x3 feld mit Eis, was explodiert. Ah, okay. Dann, du dann kriegst du, glaube ich, Schaden und gefroren wirst du dann im schlimmsten dass du eine Runde aussetzen musst. Das ist schlecht. Das kannst du halt machen, wenn da Gegner rumschrien. Dann macht das Sinn, da halt mal drauf zu schießen. Aber mhm. das ist jetzt eher weniger. Okay, Chris ist dran, oder? Ja. Gut, uh, sorry. Ich dachte, der, so, der ja. überlegt gerade seinen nächsten Schritt. Nee, nee, der, äh. ab und zu ist der weg. Der berechnet gerade die Route, die, <lacht> die kürzeste Route zum Heilbrunnen. <lacht> <lacht> oh, die greifen, die greifen mich jetzt an. Ja, und jetzt verpisst sie sich wieder, ne? War klar. Ja. Karma! Karma! Aber breitet sich die Bombe doch nicht aus, dass das die äh, Gifflanzweinheit aufbreitet. Ich weiß nicht. Alter, was ist denn da los? Ich weiß halt, dass... Aber wenn so. das so bleibt, wär's ja ganz gut, ne? Ich reich ja. schon an. Oh. Nee, breitet sich nicht okay. aus. Breitet sich aus, okay. wir müssen weg. Das mhm. Ah, da kriegen ja, wir alle mal, dann, okay. Oh, jetzt gleich bin ich gleich wieder schon wieder vergiftet, ey. Ja, ich auch. Mist, Mist. Oder oh, kommt so den Schleim dran? Ach, geht der da hinten Schleim lang? Ja, das bringt ja nicht. Mach den Schleim. Oh, wenn ich die spinne, da krieg ich ja. Schau oh, nee, du nicht so egal, egal. Ich hab ja noch Rüstung, das ist egal. Ist egal. Kann man den Heilboden öfters benutzen dann oder nur einmal? Nee, nur oh, einmal. Okay. Stand. Okay, jetzt muss ich echt gucken, wo ich hinlaufe. Wow. Oh. Auf jeden, F auf jeden Fall weg von den. Soll ich die Tür hier öffnen? Ja, mach mal. Da dürfte eigentlich nicht viel sein. Dürfte eigentlich nichts sein. Gönn dir den Heilbrunnen. Ja. <lacht>. Wo ja. ist hier viel Gold? Gold, Leute, wir brauchen Gold. <lacht <lacht> wir sterben reich. Soll ich hier die große Tür öffnen? Ja, mach erstmal ja. die Truhe auf. Genau, genau. Truhen holen. Nee, da komme ich nicht bis hin. Ich kann hier noch. Ja, hol Gold. Ja, so. Statt dass ihr das Gold einsammeln, ne? Nein. Ja. Panikpulver, Öllampe. Knochen. Ich Knochen. Knochen. Ja. Das, das ist dann, also Knochen. kriegt er auch wieder Items. Okay. Ah, oh, jetzt ist die ja. wieder vergiftet, ey. Keiner mag Spinnen, ne? Okay. Ah, ich glaube, das das war gar nicht so blöd positioniert. Ne, die, die, die, die krepieren alle, ne? Hast mhm. du sie down? Ja. Ich spinnt das mega, den? ey. Das ist so wie Tupac auch ist. Ich bin geil, danke. Oder auch kein. Nee, auf der Höhe, wie wir spielen, ist am geilsten eigentlich, <lacht> finde ich. <lacht> ja. Oh, ich habe wieder neuen Wirbelangriff gekriegt, sehr schön. Oh. Ähm, verbanne verbannen. Ja, ich also ihr kriegt ja auch immer neue Karten für Kills, ne, dann ja, ja. lädt sich ja der Balken ganz links auf. Und Muss man nur einen mal einen, einen Überblick sich verschaffen, ne. Platziert eine Öllampe, Öl ist brennbar. Ruft ja, einen mächtigen sowas, Freund. Chris ist dran. Ja, ja, kann ich einen Dingsbrunnen benutzen oder noch nicht? Ich weiß nicht, wie sieht mach das, das doch. aus, ich bin voll. Ich brauch sechs. Äh, ich hab sechs, also. Ja, mach. Brauchst du, du brauchst das ja. Ich bin ja schuld. Ja, alle. Ja, ja, das, Nein, alle das sind alle geil. Das sind alle genau. Cool. So, Irgendwo muss der Ausgang sein. Entweder hier unten oder. Da. Der andere Gold auch mal mit. Hm? Münzwurf sofort gilt oder fällt daneben? Okay. Die okay. Okay, wo lang gehen wir? Schon mal hier, schon mal hier um die Ecke. Hier, so. hm. Oh, da. Oh, ja. Da. Gut, aus. gut, da ist der Ausgang. Ähm. Dann hinter. Da. Ja, oder, oder. Warte, warte. warte. Gehen wir die Route noch mal was ist eine Point of Interest. Ist scheißegal. Geh durch, geh durch. Das, das Bis da kommt Genau. Ich auch. Das ist ein Elfen-Mystiker. Oh, ich bin schon wieder vergiftet, Kann der Schaden machen? Nimmt man eigentlich seine Energie mit ins nächste Level, oder äh, wird man geheilt? Elf Mystiker. Das Der kriegt sie gleich. Idee, nee, ich glaube, es wird voller Energie gestartet. I trust my Brauchst du noch Hilfe, Hushi? Ist weg. Oder kommst du durch? Nee. Du kannst ihn eh nicht angreifen, außer wenn du dich in Schleim stellst, von daher ist es egal. Okay. Müsstest sowieso jetzt, das wir ist müssen, jetzt ja... Wir müssen, wir müssen Patrick helfen jetzt. Wir können sowieso nicht ich den raus, weil er eigentlich quasi der Elf, hm, richtig, der muss richtig. erst weg und dann... Da ist ja das Schwert über den Kopf. Ah, da komm stand. ich nicht hin. Mist. Kannst du nicht blitzen? Nee. Ja, Zapp, kannst du den nicht blitzen? Zu weit weg. Aber ich kann ihn angreifen. Oh. Komm, ich greif ihn an, oder? Dann ja, ja, machst du mal. nicht viel Schaden. Aber. Ja. Mal. Ne, mach ruhig von hinten, von hinten rein. Machst mal von, hin. von hinten, mal von hey, vorn. Von, von hinten, da kannst du ja nicht. Ich also mache keinen Schaden ja. von hinten, das machst nur du. Ich bin ich so, Patrick. Damage. Jetzt hauen rein, also, ich, Junge, hau! Ich gebe geb richtig drauf, ich gebe richtig drauf. Ein, Ein Schwert. Ja, ja, ja. So nochmal so einen guten. Ja, nee, ist aber weg. Komm. Du machst, du machst immer drei mit dem Bogen, wenn der normal Schwert ist. Ja, ja. Just yes! <lacht> Die krepieren da hinten alle. Oh, hin, hinter Chris ist was aufgetaucht. Alles gut. Einfach äh, aus dem Ausgang raus. ist aber immer noch verschlossen. Ja, ich hab den Schlüssel. Das ist egal. Also, du hast ja deine Schlüssel. ah stimmt. <lacht> Wenn du drankommst, mach auf. Mit Finger weg hier. Na, nee, Chris kommt nicht ran. Nee, ich glaube, weil ich den Schlüssel nicht habe. Nee, ich, ich muss halt machen. Ja, gut, muss ja, jetzt komm. Ich mach auf, ja? Jawoll. Ja. Ja, ja, Boom. <lacht> Mach es auf. Oh. Ja, lief doch gut. War doch gut. Einkauf. Oh, jetzt wir ja. hier oh. einkaufen. Oh. Guck dir das mal an. Ach, ich nehme einfach die teuerste Karte. So, der wird auf jeden Fall gekauft. Lässt dich eine zusätzliche Aktion durchführen, das ist auch gut. Der wird definitiv gekauft. Ja, Heiltrank auf jeden Fall. Der 120, die Heiltrank brauche ich nicht weg damit. So, fertig. Ich habe einfach nur die teuerste Karte und einen Heiltrank gekauft. <lacht> ja, und ich finde das wichtig, dass man sich damit ausführlich beschäftigt. Ja, ja, ich merke das schon. <lacht> I am ready. Mein Gott, habe ich jetzt viele Karten. Ich auch, aber gut. <lacht> gut da ist, da ist Boah, das ein Re ist ein bisschen größer, ne? Ja, natürlich. Hinten sehen wir auf jeden Fall einen Heilbrunnen. Das ist schon mal gut für später. Gleich da oben hin. Aber Hoshi, das sieht hab aus schon das Level. Oh. Oder sieht das anders aus? Oder warte, warte, warte, warte. Was denn hier? Elfenkultist. Nee, ist so, nur dass wir jetzt woanders starten. Das ist identisch. Ich schätze, die, ne? die kompletten ja, Levels sind wechseln. Warum hm. ist der jetzt hier schon erschienen, der Elfenkultist? Ist da, war doch noch gar keiner. Weil ich von hier oben da hingucken kann. Ah, okay. Aber du bist dann quasi da auf der ja ja Ach, weil, weil du hier auf hier der gleichen so so äh, Ah, ja, ja, ja, okay. Das ist, ja, das ist cool. die Blickrichtung. Chris? Achso. Sagt aber keiner was, ne? <lacht> Ach, noch einen! Sehr gut. So, gehen wir in die andere Richtung? Ja. Äh, ja, meinst oder geradeaus hier? Hier flankierend. Aber hier oben ist äh, auch nochmal was Interessantes. Die kommt ja, nur ist das doof? doof? Ist das nicht doof? Nee. Ja, aber wir kommen nicht schnell raus, um zu helfen. Da ist eine Kiste die. Dann, Pass auf, ich gehe. <lacht> Ihr geht ja hier rechts gerade, ihr geht ja rechts so, Komm, mit komm, doch, mit mir, da komm doch mit mir, komm doch mit mir! Nein! Ich will nicht. Danke Teamwork. <lacht> so. Ja mach alles auf, scheißegal, lass die Gegner kommen. Ich bleib bei der Crew. So. So. Es ist immer, es ist immer das Wichtigste, das muss ich aufteilen, das ist der ja. erste Tag <lacht> Ich bin bei euch. Ich hab schon Elfenkultist am Arsch. Ja, den kriegst du da platt. Gold mit Chris, dann geh ich wieder runter. Ja. Mach ich. Boah, hab ich mal ein paar Karten hier, du. Gold. I'm gold. Das andere Chris Gold, das, das ein. kann so, ich warte mal. mitnehmen, wenn wir dann später so. hier reingehen. Ich will auch erst hier wieder zurückgehen. Ja. Hm. Ja liegt auch oh. So. Truhe? Deswegen. Geil, Volle Karten, Scheiße. die Lade, Scheiß. ist, äh, Die werde ich auch wieder... jetzt hab ich falls keine Karte verkauft 9 von 10 Karten ja. habe ich. Oh, ich nee. muss langsam mal was loswerden. Oh, wer greift mich da ja. an? Der Elfenkultist. Was ist passiert hier? Naja, nee, da macht er einfach. Das geht immer noch. My armor my Ach, guck mal, jetzt kann ich das hier auch komplett... Guck mal, so komplett... Guck mal, so Guck mal, das Brett von oben an... Hat auch was, ne? Bruh. Ja, du merkst ja, schon, halt, wenn du ne? die ganze Zeit guckst, das merkst du schon. Im Nacken. Geht ja, ja. Geh den Nacken gerade, ne? Deshalb kann man das Brett auch schräg stellen, ne? Puh. Damals konnte mir das Brett auch nicht schräg stellen, wenn wir Tabletop gespielt haben. Schau mich nicht so an, ey. Ja, da ist aber anders da gesessen, ne? Um Patrick Spiel zu stehen Ach. oder im Sitzen? Ich spiele im Stehen. Im stehen. Ja, klar. <Gül> Okay, ich bin ja, am komm, Arsch. komm, warum gehen wir denn jetzt auf einmal doch links lang? Time to move das ist. Ja, ist, ist okay. Das hat richtig was gebracht. Voll der Power-Move. Ich, ich muss gleich weg hier. Spinne? Ja, soll ich mich um die zwei hier vorne noch kümmern? Dann mach ich die erstmal weg. Ja, ja, ja, ja. ja. Da kommst du ja... Den einen kannst du ja von dieser Position schätze ich, wenn du da herkommst. Das ist gut, das ist gut. Jawoll. Hat dann kaputt gehauen, ey. Da kann uns schon mal nicht mehr gefährlich werden. So. Von hinten ist immer gut. Oh, guck mal, wie süß die Händchen hier sind. What? Dann tu mal den. Seppen? Nee, Quatsch. Ähm. Der, nee, tu mal den Oberhaupt seppen. Den Mystiker, denken. ne? Ach, nee, Oberhaupt. Der Oberhaupt. Der hat mehr Energie. Obwohl, ja, ja ist, ist schon zu spät. Oh. Oh. Oh. Ja. Super. Hat ja geklappt. Okay, warte. Hat ja auch Flächenschaden, sehe ich gerade, weil das auch 3x3 war. Ich kann ihn verbannen. Soll ich ihn verbannen? Dann ist er erstmal weg. Oh. Aus den Augen, aus dem Sinn. Komm. <lacht> nee, geh einfach weg. Einen muss ich verbannen, weil... Äh, schadet mir sonst. Ich, ich, ich muss mal gucken, was die Karte macht. Oh Gott. Und weg. War doch schon mal gut. Rotz auf den Spacken da hinten. Spinnen, okay. Oh, da kommen sie. Oh, ich bin gleich down. Oder oben, hier oben kommt gerade dein Elfenmystiker aus den Augen, aus dem Sinn. ich seh's schon. Aber den gebe ich gleich, den, der kassiert gleich. Ja, was auf, der schleicht sich von hinten an und dann überrascht er dich. Meinst du, ohne nachzufragen? Du dir noch mal den Nacken? Genau. So, nach dem Motto, wenn du dich nicht wärst, tut's nicht so weh. Stop. Okay, ich werde mich jetzt erstmal heilen gleich, wenn ich dran bin. Ich versuche ihn fertig zu machen, aber ich glaube, ich treffe von hier aus nicht. Nee. Jawoll! Don't resist. Don't resist. Wieso darfst du so oft? Ja, ich hab. Ja. Also. Left dead. dead. Nö, da das ist eine Heilbrunnen sonst. Aber wir haben nee, sonst alle, das lohnt noch nicht. Nee. Nee, das hätte noch nicht gelohnt. So, ich zapp den, ja? Seppen. Jetzt kommt Totenkopf. Ich, tot ich treffe sogar. Oh. Betäubt. Das ist schon mal gut. Soll ich den angreifen, Hoshi? Ja, wa? Ja, mach mal. Ich würde jetzt interessieren, ob. Au! Oh. Alter, was ist hier passiert? Guckt euch das an. Hat der Patrick noch irgendwas Brauchbares, ja. Karten, was er da flächenmäßig benutzen könnte? Ich hätte noch eine Giftbombe. Ich hab noch was flächendeckendes. Das habe ich aber selber mit eingefroren. Nee, der. Das war ihn. Das war nicht ich. Ich hab da mit dem Eis nicht gemacht Das war ich, aber ich hab, der hat mir einen anderen Radius angezeigt Der hat da äh, mir 3x3 Felder angezeigt und der hat irgendwie 4x4 gemacht Do not go gently into the night. Die Aufzeichnung ist mein Zeuge <lacht> Wir werden es später sehen Die Szene war auf einmal nicht mehr im Video zu finden So, als nächstes Wenn ich jetzt dran bin könnte, Nee, okay. Ich hab wohl noch Feuerzauber, glaube ich. Einfrieren. Das ist auch gut. Machst du, kommst du den. Ja, ist egal. Der, der Chris, der ist immer von hinten, kommt der ran. Der kleine Bandit. N nee, warte, warte, warte. Ja, jetzt zu spät. Was wolltest du? Ach, hier wollte ich. Du hättest den Priester, der noch, den, den noch neun hat. Komm nicht nochmal zurück, ne? Scheiße. Ja, hey. ist blöd, dass man nicht mehr abbrechen kann, ne? So Ich krieg den wahnsinnigen Goblin, krieg fertig Aber ich guck mal eben, ob ich Gefährten rufen, Öllampe Elementargeist, Giftspritze, Heiltrank, Heiltrank nee ich mach, ich mach hier den, mal, welcher ist das denn? Der, ich mach hier vorne den, den wahnsinnigen Goblin fertig Dann kann der schon mal weniger austeilen zumindest Das ist ja, doch wahnsinnig, oder? oder? My aim my der Würfel bei euch auch so? Oder das? Der, der wackelt, der zittert schon mal, ne? Nein! Da kommen ja immer mehr! Die kommen, von dem, die kommen von dem Priester. Alle auf dem. Ja, dann. Priester. Äh, auf den Schweinepriester. Aber ihr steht jetzt alle da. Ich, ich kann den Flächenzauber nicht benutzen. Nee, die kriegt man schon weg. Alles gut. Ja, ich würde trotzdem gerne den Flächenzauber benutzen. <lacht> Ohne euch zu gefährden dann. <lacht> Jawohl. <lacht> okay, also der Priester kann denn hier diese komischen Elfenkultisten beschwören, das ja. Den der Panik hat, den lassen wir Panik machen. Chris macht jetzt die beiden Spackos weg und dann ist alles wieder gut. Du meinst den Plänkler? Mit dem Panik -Klacht? Ja. Ja, weil der ist kiss. noch zwei Runden Panik, deswegen. Jetzt macht der noch den anderen da weg. Da komm ich nicht hin. Den Kult kommst du an den Kultisten hier nicht ran? Wo? Da. Der in der Ecke. Mir und Patrick. Ach, mir und Patrick. Nee, nee, der habe ich gar nicht gesehen. Ah, okay. Ich aber auch nicht. Da auch noch Gold. Der hat komplett verschickt da. Will ich auch noch Gold haben. Oh. Okay, komm, ich hol den. Der ich. hat noch einen. Du kannst aber hier hinten. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Was denn? Du kannst den, den, den Kultisten umklatschen. Der hat nur noch einen. Den kannst okay. so oder so platt. Jetzt sei denn, nicht. Äh, werf jetzt hier, Er ne? ja, ist richtig. Im Kopf. Nee. Nee. Das nicht. Boah, der hat den so in die Augen gestochen, so der. bam. Mit der Pantherkralle hat er den kaputt gemacht. So, ich verpiss mich, kann ne? jetzt die, die Kohle nehmen. Ich hol die Kohle, Bitches. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ja, das ich bin geh erstmal hier an. in die Ecke. Das Video lade ich an Kato. Monster mit. Warum? Longplay. Ja, Longplay. Das gibt's doch das nicht. Ist ja bei dem, ich bei okay, dem Spiel geil. Weniger Scheiße erzählt. <lacht> ja, sonst schneidst du immer raus aus deinen Videos, ne? Hey, hier <lacht> sind ein paar Intruders. <lacht> ja, der Hoshi macht muss das. Der Hoshi klärt. Ja, <lacht> Hoshi kennt sich mit Intruders aus. Aber der Zauberer, ich finde ihn eigentlich, ich fand den nicht so geil, muss ich sagen. Ja, wenn die anderen, yeah. ich sag mal, wenn da viele, viele Gegner stehen, der hat viele Flächenzauber. Das ist halt gut. Aber da müssen halt auch alle weg sein. So, ja. Den Goblin-Oberhaupt, den könnte ich erwischen. Das ist wieder einer, der neue, äh, neue Gegner beschwören kann, ne? Ähm, Mit seinem Bestimmt, Stock. Bestimmt, ja, ja. Ich jetzt. Ich probiere jetzt Mir mal die Münzwurf. Uh, sofort kill oder voll daneben. Dem Mutigen gehört die Welt, ich probiere die. <lacht> <lacht> warte, warte, warte, warte! warte. Wenn du den so? von hinten... Ach ne, du machst maximal nur 5 Schaden. Ja, deswegen, ja, ja, deswegen. Ja. Komm, ich probiere mal. Aufheben und werfen. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ne? Kopf oder Zahl? <lacht> das war sowas von klar. Oh. Oh, ja. okay. Okay. So war doch gut. Achso, ja, null. Oh, da ist noch, ja, ich da ist dachte, noch Gold. Die restliche da ist noch Gold. Soll ich ja Gold holen? Nee, komm. Ja, pass auf, da ist ein Gegner, hast... ne? Oder Sepp den, den, den Oberhaupt. Kann ich den seppen, Ich probier, ich probier. Ja. Zappet, von da hinten kannst du den zappen. Ich kann von zappen. überall Seppen. Ja, okay. ja, nee, so nicht. Oh. Von überall zappt und nirgendwo. Ist. Wow, fast. fast. So, warte mal, ich guck mal, ob ich von da aus Hat ja, hat er geklappt. Ah, scheiße. Ich überhaupt kann ich nicht, ich kann hier aber äh, Dann warte hau mal, den überhaupt nichts auf den Spürhorn. Da ist noch ein Kultist in Panikmodus. Auf den Spürhorn. Zweimal zwei auf Heile auf den Spürhorn. Wenn du ja, den triffst. Den könntest du ja, treffen von da, ne? Ja. My aim. Hier, gucken mal von Patricks Seite, boah, guck mal. Ja, jetzt beschwört der Wichser wieder. Nee. Chris ist geschwächt. Ja, muss er sich wieder stärken. Möchtest du ein Butterbrot? Bitte. Oh, jetzt kriegt Patrick hier ja richtig Ärger. Du hast dich mit dem Falschen Problem, angelegt, ja. Patrick. Die kommen auf dich zu. Oh, ich werde ja, Ich bin K.O. Von hinten oh, ist einer. Eine kommt ein, ein, ein Riesenschleim. Ach du Scheiße. Also von hinten der, der war nicht schlecht. Der Aber der hätte sich von Dann hinten ich mit Schleim die, ja. vollgespritzt. Nee, da wird. Ja. Da ja, okay. Balliste. Die ist gut, ja. Die ist ein gut. Ah, den b wollte ich eigentlich noch nicht benutzen. Da nur nur ich bin tot. Kommen wir jetzt nicht mehr ähm, hoch zum Tupac? Nee, weil der zugebaut hat. Nee, da kommen wir hin. Soll ich mich um Schleim kümmern? Der ja, erst bei Und den Tupac du reiten. Ja, ja, Irgendwie. aber du, ich komme ja, komm ja jetzt gar nicht mehr durch. Deswegen muss man da meinem Riesenschleim lang. Ja, dann geh doch. Oh ja, schön. <lacht> das ist so richtig wie so, so ein Sargnagel reingekloppt. Das wird Tupac nicht mehr retten können. Ja, warte, kann das hab ich jetzt nicht auch machen? nicht verstanden. Ja, was, was? Was? Was? Was? Kannst, kannst du mich nicht tarnen und dann warten und dann in der nächsten Runde dahin? Kann ich auch, ja. So, to to so komm ich denn da jetzt durch, wenn Nein, ich da hingehe? Nein, kommst du nicht. Sicher? Ich würde mich eher an, gegen die Gegner da wenden. An deiner Stelle. Ja komm, dann mach ich den hier vorne platt. Na. No. Er läuft. Aus der Entfernung trifft er nicht, mein Gott. Jaja. <lacht> ja. Genau. Der Riesenschleim, mal mal der ist wohl fiesig. So. Eis Elementargeist kannst Feindlich. aber auch glaube ich äh, ähm, dich bewegen noch wenn du ko bist ah ja da kannst du ein Stückchen zu uns kommen ja aber nützt nichts. doch nee in die andere Richtung ich komm dann zu dir hoch geh hier in der Ecke oder so da kann ich dich dann heilen genau ich dir. ja ihr müsst mich auch jetzt heilen weil ähm, da steht tot in einer Runde Weil der Gegner getötet hat. Ja, Voll. Okay. Oh. Alter, lass meine Ballester in Ruhe, du Ficker. Aber dann kommt er wieder durch. Das wäre die einzige Möglichkeit, Tupac noch zu Ja, haben. echt. Ich bin doch auf dem Weg, bleib doch ruhig. Borshi, das war echt ein Epic-Fail, ey. <lacht> ich hab Quatsch, schon gedacht, das ist so. geplant. Nee, der kommt nicht durch. Ich glaube der Einzige, der durchkommt, ja, ist Chris. Dann mach, doch einer, mach doch lieber deinen Teiler kaputt. Guck mal, ob du auf die Balliste schießen kannst auf die Rechte. Ist das da echt nicht mehr normal? Siehst du, jetzt geht er da hoch und alles ist gut. Das war alles geplant. So, ja, so. genau. <lacht> so. Ihr seid mir. Ihr seid mir welche, aber so, äh. Hat das echt ich kann gleich eine Barrikade setzen, eventuell. Ich müsste aber eine Heilung haben, irgendwie. So, pass auf hier. Ich überzeuge jetzt den Riesenschleim drei Runden für uns zu kämpfen. So. Und dann gehst du an den Bohren und benutzt den. Naja, ah, kann ich auch machen. So. Riesenschleim meine ist jetzt hey, unser Freund. Hey, meine Geschütze werden auch geheilt, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, damit ihr auch außenrum den Umfeld dich nicht so an. So, wenn der Chris gleich noch austeilen kann hier. Den, den Plänkler müssen wir nicht langsam mal hier down kriegen. Oh, ich hab auch. So der Schleim, der kämpft an unserer Seite. Wie der aussieht. Verzaubert. Jawohl, guck mal wie der Schleim austeilt. Mann. Mein Elementar und mein Schleim. Jawohl. Ja, genial. Jetzt müssen wir aber den Schleim, den müssen wir trotzdem töten. Der ist nur noch zwei ja, ja. Runden auf unserer Seite oder uns verpissen. Nee, da haben wir den Der denkt sich auch, warum schlagen wir uns? <lacht> Echt? <lacht> Weiß ich wir alles gegeben. Der kämpft Lass auf unserer Seite hin? und dann... Mhm. Kommst du da hinten hin? Kommst du hier hin? Von da? Nee, hier neben dir komme ich hin. Ja, das ist ja nicht von hinten. Ja, neben du dir hin? komme ich. Ja, dann oh dann Gott, ja Gott, aber, Gott, aber dann komm wieder nicht vorbei. Dann ist der wirklich blockiert. Achso, ne ja, da schläg ich mich. Ah, Nein. Mach den Schleim kalt. Ich Kann, kann ich von hier warum aus? Warum haben wir jetzt genau die Spinnennester nicht, nee. äh, oder das Spinnenein nicht getötet? Nimm, denk an das Gold. Komme ich jetzt noch nicht hin äh, um Gold? Soll ich jetzt eher da Gold ja, nehmen? Ja, nimm das Gold, scheißegal. Das krieg ich hin. Warum, warum, äh, warum mach ich an. den Spinnenein nicht kaputt? Kommt zu viele Spinnen raus. Ach so, okay. Äh, gut, ich gehe jetzt hier erstmal. Ich mache erstmal den Lulli hier, den kleinen Lulli Bei dem Schleim haben wir noch eine Runde Zeit. Will... A little... A little... Oh. oh, ich werde wieder Nein, angegriffen. Katzratte. Okay. Oh, Unten Ratten ist. Jetzt werde ich gleich Flächenzauber okay. anwenden hier. Wir müssen den Schleim... Der Schleim ja, greift dann! Cool. Und mein Elementar. Kommt jetzt zu Ja, wir müssen, zusehen, dass, wir müssen zusehen, dass wir die ganzen Viecher hier in den Raum locken, damit unsere Geschütze aber die weiter bearbeiten. Zusehen, ja, und, ist, also ich und, geben und ich will es ja nicht sagen, also ich will es nur ungern sagen, aber der Riesenschleim ist eine Tickende Zeitbombe. <lacht> so, so, so sehr uns ich, kann den, ich kann den einfrieren, den Schleim. Schleim frieren? Ja. Wenn ich hier nochmal rauskomme. Der Chris war dran, ne? Greif ja, den Schleim gucken. an. Ja, ich muss so gucken von hinten. Also was hier Wieso ankommt, das gefällt hin? mir nicht. It is time. So, den Rest kriege so. ich hin. 2x3 kann ich gleich austeilen. Könnt ihr euch auf die anderen konzentrieren. Na, Tupac musste zurückkommen, genau. Na, wo soll ich hinkommen? Nee. Also ich kann 2x3 gleich austeilen Da brauchst du den Schleim nicht angreifen So Sorry mein ich Freund ins Gesicht. Ja Noch eher freundlich Es war schön mein Freund So Ciao Das ist schon mal was eine Runde hätten wir den eigentlich noch für uns angreifen lassen können, ne? So. Wenn die gleich, wenn die anderen gleich hier sind in dem Raum, hm? dann würde ich hier äh, mit Eis Eiswatt machen, dann können die weiterhin die Geschütztürme schießen. This armor will you. For the, God. For the God. Oh Lohnt sich irgendwas zu seppen? Ne, ne? Hier ist ja nichts. Schuld. Nee. Okay. Hier vorne war gerade ein Item. Ich war, also hier so in dem Bereich. Ich habe aufgehört. Ich, ich warte, bis die anderen soll. kommen. Nein, sonst nicht. Ohne. Ich wollte ja hierher locken. Weil dann die Geschützte nichts mehr machen. Aber ihr dürft gleich nicht in der Nähe Ach, hier stehen. kommen. Ich glaube nicht, dass sie kommen. Das ich, glaub, da, ich hab ein ganz Komm. ungutes Gefühl. So. Da sehen wir sie. Ach, unser Elementar kämpft da noch und hält die auf, alles klar. Und hier oben über die Geschütze kommen. Ach, die wollten da über die Treppe kommen. <lacht> Sehr gut. Da kommt der Rattenkönig. Die hat nur noch 14. Elementar. Spidey kommt. Defen da hinstellen, hier mhm. blockieren. Ja, da kommen sie nicht durch, ne? Na oh, die Etage, ja, die ist schon knackig, Giftbombe ne? bringt, bringt jetzt nichts ne? Ja, die ist nicht ohne. Hoshi. Hä? Giftbombe bringt ja jetzt nichts ne? Nee. Sie auch da die, die Spinne wegklatschen oder was weiß ich. Oder? Ich habe ich hab einen Zauber, der ist aber sieben x sieben. Haut der alles weg. <lacht> Zorn des Himmels heißt das. das. Ja. Oder ich mach mal einfrieren. Dann können wir die so angreifen. Okay? What? Ja, ihr werdet... Ja, der Blöde ist, dieser scheiß äh, Golem. Elementargeist, der steht hier auch. Lass ihn doch stehen. Ja, aber okay. das ist doch unser. Okay. Das ist doch scheißegal. Warte, wir müssen uns Mhm. zoom, golem. sing, zoom. Sing der ist doch nicht mal gefroren. Ja. Läuft alles nach Plan. Das ist gut. Der Plan ist scheiße. Aber der ist doch schon gefroren. Stimmt. Schlimmer wäre Feuer. Jetzt kriegt er nochmal einen Zapper. Also hätten wir es hätten so geplant gehabt, dann hätten wir was sagen können, das war gut. So, jetzt gehe ich auf die Elfenbogenschützen oder Ratte. Ich versuche den Elfenbogenschützen fertig zu machen. Ja. Jawohl. Sehr gut. Ja, den den kann oben Kannst du den oben was? auch treffen? Kannst du den oben auch treffen? Den oben? Nee. Oben nicht. Ich kann nur auf die Ratte gehen. My aim is... Ja. Okay, hat den sich den von alleine weg? erledigt. Okay, ich. Brauche ich jetzt, dann klatsche ich den jetzt um hier. Geht nicht, ne? Ja. ja, weil der Eis Elementargeister steht. Kannst du nicht vor den König stellen. Doch. So. Oh, ähm, Schlüssel. Jetzt brauchen wir nur noch den Ausgang. Cool. Ist doch kein Video Problem. <lacht> Schwärmen wir aus. <lacht> For the Queen! For the Queen. Ähm, ich wollte schon mal hier oben in die Richtung gehen. Ja, ja hier oben wird ja, das Ding wir so sein, jetzt, oder? Wir da ja, wir sollten auf jeden Fall so einen zu von den Ein von den blauen Points of Interest wird der Ausgang sein. Dann sollen ja, wir zu eine, zweit gehen, oder? Ready. Ja, da ist ein Wunder, das sieht man. Aber ein von den vier da oben ist der Ausgang. Ja. Okay, das sind die Punkte. Komm, ich geh zum Chris. Ja. Hoshi, ich komme mit dir. Bist du denn da? Ich die Krüppchenbildung hier gibt. Gehen. Ja, da wollen wir zusammenbleiben. Ja, ich komme hinterher. Das war doch nur Spaß, Mensch. <lacht> Durch eine Späße nee, bringe nee, ich nee, nee, immer zum bleiben Jetzt kommst du jetzt auch. Ja. Ich dachte du gehst mit dem Hoshi. Heul nicht, ich komm nach. Ah okay, da komm nach. Ja, Scheiß Fragen, ich halte das nicht mehr aus. Der Druck ist hoch, ne? Boah, ich kann nicht mehr. Ich hab ein kleines... Ich hab ein Kopfchen ins Höschen gemacht. Boah, <lacht> <lacht> <lacht> da oben die, ran, da ja, Tür. die den Ja, die sind richtig sauer. Go for it, Hoshi! Love Forest. Go, Chris! Go, Chris! Mal kurz ein Spinnennest hier. Äh, nicht aufmachen. Ich stand prepared! Ja, oh. das ist da siehst du mal. Ja, das ist blöd, ist. Wenn nimm's da drin gewesen, mit. Gegner drin gewesen hättest du nichts machen können, weil dein Zug vorbei war. Hm, richtig. So hättest du ja später noch einen Zug übrig gehabt. Mhm. Aber ich war so neugierig. <lacht> Immer vorausgeplant, aber. Yeah. Alter, aber wenn ich hier, Chris ist so neugierig, was auf der anderen Seite der Mauer ist. Oh, <lacht> ja. Ich hab gar, gar keine Bananen? Bananen. Also Hoshis, Hoshis, Hoshis, Hoshis Geschütze, <lacht> die hauen gut rein. Der musste der da Tor öffnen. Die Geschütze wollte ich eigentlich für den nächsten Level aufbewahren. Ich hoffe, dass in dem Kartendeck gleich noch mehr drin sind. Wenn ich für dann hier Boss. hochgehe, sehe ich dann hier unten, was hier ist. Ja, gell? kann ich ja runtergucken Theoretisch könnte sein. Ja, ja, ja, ja. Ich ja. Guck mal. Okay, oh. Mach die mal auf. Ja. Die auf. Also ich habe, ich habe das Gefühl, hier müssen wir Kraftklang. Hin. Da hier. die bin, Hier rein. hin. Öllampe. Ja, ja mach da. Da ist der Ausgang. Ja, habe ich doch gesagt. Halt oh. mal. Okay. Wo ist der Ausgang? What doch. should I do? So, wie weit kann ich hier ballern? Jawohl, Ach. ich kann ganz hinten die Vixer treffen. Ja mach. So ja, was Flächen. Ja warte mal, ich muss mal gucken, wer denn wie den viel den hat. Besiegt zwölf, mein Gott. Der ich hintere, der hintere hat 19. 19. Pass auf, ich mach da. Oh, da ich, würde ich da gerne, ich gerne schön, die. Äh, Flächenzauber. Da würde ich gerne warte auch mal, den ja, Flächenzauber ja, Flächen. machen. So, pass auf Marit. hier. Schön. Warte mal. Ein Fall Gifteffekt großen Schaden platziert. Öllampe, Öl ist brennbar. Ja und, äh, genau. Mach die Öllampe und dann schießt mit dem Fall drauf. Ich ja hab den Einzug hinstellen. schon vorbei. Ach so. Ja, dann warte bis dann zum nächsten. So. Markiert den Feind, nimmt mehr Schaden, immer sichtbar. Die Riesenhände hier. Ja. Pass auf, ich schieß auf den 19er jetzt erstmal einen Giftspritze. Ja, mach es. Oh. Jetzt geht's hier aber rund. Party, Geheilt. Hm. Ach du Scheiße. Die werden sauer, ne? Oh. Schleim, alles. Wir haben auch Fernkampfwaffen, da ist auch noch ey. ein Schleim. Ähm. Also, ich habe eine Karte, wo ich uns auch alle heilen kann, falls wir gleich in Betulio rein geraten. Oh, hier neben mir ist ein, Geist gesp äh, ein Gegner gespawnt. Junge, das ist kein Gegner, das ist mein Heil... ...heilstatue. So, ich äh, ruf gleich zwei Verbündete herbei, oh. in meinem Zug. Nur undead. Ja, ich hätte nur die Giftbombe, aber das bringt da in der Gegend. Ist da da da das was Ne, nur die Giftbombe. Oder Öllampe. So Leute. Ja, ja, hab ich, hab ich. Ich hab auch noch Panikpulver. Das kann ich auch noch auf klatschen. Panikpulver ja. ist geil. Aber ich krieg die gerade nicht. Hä? Ich komm, warum komm ich jetzt nicht dahin? Kann ich die Karte nochmal weg? Hä? Ah, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt oh, bitte, bitte, bitte. Treff jetzt auch. Oh fuck. Oh, ey. <lacht> Nein. <lacht> Ja, so, so, so, so. der oben so, so. Doch, Ja, Mann ey. Verbündete hilft Mach Sieht cool aus. Ist sogar Was das da? Okay. Veroshka, greift der uns jetzt an? Ja. Ich hab den ja Nein, der greift an und dann zieht er sich zurück. Und Achso. Dann rennt er wieder vor ah. und dann greift er wieder an. Ich, warte mal, hab ich noch irgendwas machen? Warte, warte, warte, bevor ich... Vor das Monstrum entfesselt, was uns jetzt fertig macht. <lacht> Wer hat denn, warte mal, was, wie viel hat denn der? Der hat 22. Yes, oh. Lee. Boah, fick oh, dich. Was hab ich denn noch? Ich hab Zorn des Himmels, sieben. Ah. 7 mal 7. Tua, da komme ich aber nicht weiter. Ich gehe jetzt erstmal weiter vor. Ich kann die gleich einfrieren. Alle. Dann, dann friere er. Oh, da oben steht auch noch welche, ey. Oh Mann. Hm. Bitte. Lasset mich frieren. Schleiche ich doch hier Oh, das mein Schreibtisch hm. Schleich ich doch hier durch und dann Oh, mein Glück, dass da nichts drin ist gleich. <lacht> What is next? What is next? Junge, what is next? Kann man das ein bisschen aufteilen. Pusset der <ihr> die Güte. Jawoll! Haha! So, jetzt hab ich aber nochmal. Wen soll ich denn hier. den Schleimer einfrieren? Seppen? Ja, oder? Ja, komm. Ja. Zwei Schwerter, das ist gut. Jawohl. Oh, oh, oh, Sehr gut. So, E-Beams. Hallo, E-Beams. Hm. Zeichen der Jägerin. Markiert einen Feind mehr Schaben und ist immer sichtbar. Heiltrank, Öllampe, Teleportation, Feine. Ich kann die nur anballern. Sind ja, die, die sein. nicht gefroren sind, ne? Wie, wie viel Energie haben die in der neun? Chris, soll ich, ja, ich, gleich, ich gleich mit dir kommen? Kommt gleichzeitig. Mein Auto ist weg. Chris? Ja bitte. Soll ich gleich mit wenn dir gehen? Vorne machen, kriegen noch mehr Schaben auf die schießen, ne? Bulls. Ja. Was habe ich denn noch Verbannen? Oh, die Ratte kommt von hinten. Für äh, Naja, ne, hab ich nicht noch hier. Attacke. Du stürmst, Häuschen, stürzt alle Feinde aus dem Weg. Dann bin ich zu weit für weg. Scheißenreich. dreck. Wir fallen in Panik, flüchten. Richtig fix dabei. Also, das Level hier würde ich gerne, nein, gerne nein. noch schaffen jetzt <lacht> Ja, die Runde auf jeden Fall noch Also, von dem Game müssen wir einen Livestream machen Definitiv Auf jeden Fall Ja, du hast am Sonntag keine Zeit, ne? Leider nein, leider nein Scheiße, da muss ich mal gucken, Hoshi? Naja, weiß ich noch nicht oh, Ich könnte kiss? einen Bibelangriff machen, da würde ich aber die, den Feuerelement mit treffen mhm. Ist doch egal ja, Mann, trotzdem. Komm, ich, ich hau gleich auch drauf. Aber es ist der Hoshi so, so, so nah daran. Jetzt kann ich gleich nicht machen. Aber äh, Sebastian, wenn du noch einen bei dir machst, ich bin auf jeden Fall dabei. Sag Bescheid, ey. Das Spiel ist geil. Ja, gerne, gerne. Gosh. So, was habe ich denn jetzt noch? Oh, ich habe sieben mal sieben. Das, das wäre gefährlich für alle, die da sind. Oh, scheiße. Oder? Warte mal, da komm, drin. komm, ich, ich probier mal 7x7 Ich, meine, ich darf versuch anzugreifen. Zorn des ich Himmels. hab noch fünf Rüstungen, hau drauf, ich, ich halte das aus. Ja, aber ich, äh, ich, komm, oh ja, oh ja. Komm. Bitte, bitte. Puh. Heaven's fury Du hast unseren Hund getötet. Ist egal. Aber bitte Also ist das gut. <lacht> Scheiß? Oh Mann. Du könntest aber jetzt den Schleim von hinten. Achso, wer ist überhaupt dran? Achso, so, Tupac. Ja, ja, krieg, krieg ich aber hin. Den krieg, den krieg ich, ich von hier nicht. Kann. Ja, das kann auch sein. Ich würde dann sowieso... Also wir haben ja nicht gegen... mehr viel, der Schleim... Komm, Schleim ist betäubt. Ja, dann gehe ich... Ja, warte, ich mach trotzdem Schleim fertig, oder? Der da hinten mit den 12, den krieg ich ja, nicht kaputt. Schleim. Ja, ich dann kaputt... ist der weg. Dann ist weg, dann ist weg. Was weg ist, ist weg. My warte, erzählt die, my anus ist was? Ja. Tut, my anus tut weh, hat die gesagt. Find my anus Angriff von hinten. Eat it! Oh, essen dazu ein Monster. Boah, 6, Alter. Alter! Oh, yeah. Ich brauch Heilung, äh, Aufbestehung, ja ja, ja, ja, ja, ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich kann gleich einen Eiltrank nehmen und dann kann ich ein bisschen weiter. Ähm, ich würde den erstmal weghauen, hier den Plunder. Oh, den weg, hau den so weg, hau den weg. Wir kümmern uns um Hoshi. Jawohl! Ja, 21 Schaden, das ist heftig. Leck mich am Arsch. Was hast du gemacht? Ja, ja dann, dann, dann, dann, dann, dann. Kratzt mich mal auf. Oh. We Once more. Ist noch der eine jetzt. Ja. Der weg und dann kannst Uff. du Sehr gut. Find the target. Ja, drei hat er noch. Jetzt hat er null. Ja, wir sind wohl. Oh, oh, Nein, aus. Gerade. Dann nehme ich noch mal eben das Gold mit. Ja, sauber. Oh. Ja, ich kann, wir können da noch mal ein Gold mitnehmen. Wir haben mit ja nicht eilig. Hier ist, nur, guck mal, hier liegt noch dreimal Gold. Ja, das Problem ist, sobald die Gegner wieder in dem Raum sind, müssen wir die erst wegmachen, um das zu durch das Tor mhm. zu kommen. Und die sind auf dem Vormarsch, wie man so da hinten hört und sieht. Da kommt was. Ich versuche eine Barrikade zu setzen. Nee, ja. Doch. Äh, ich bin dran, aber ich kann noch nicht raus. Kann ich die einfach aussetzen. So, jetzt gehst so, du durch, auch. da durch. Ja, geh durch. Jawoll! Yes. Yes. Sehr geil! Sehr, sehr cool. Das Spiel ist genial. Hey, das ist ja natürlich der Boss, ne? Ja, der dauert nicht lange, dann haben wir es fertig. Woher willst du wissen, dass der nicht lange dauert? Äh, das war ein viel kleineres Level, das letzte. Also das geht schneller. Dann haben wir es komplett durch. Okay. Na komm. Weil ihr jetzt seid weil ich euch so unendlich lieb habe. Wow. So eine Karte kann ich noch. Zorn des Himmels war gut. Nimm ich auch. Habe ich auch. Kann ich hier auch Karten verkaufen? Ja. Ja. Wie? Ah da, zum Verkaufen hier ablegen. Well Öllampe weg die Scheiße hier. Was habe ich denn hier? Man kann man das Video raushauen dazu. Donnerstag 19 Uhr. Ja. Okay. So ich glaube hier sowas wie Giftspritze ist auch gar nicht schlecht. Den Fa Boss vergiften. Ich habe eine ne, ne, ne, ne Gaslampe könnte ich noch kaufen. Nein. Oder? Flächen ja. Brauchen, Na komm, ich, ich, ich, kauf, ich kauf noch Eis. Okay. I'm ready. Come on, I am ready. Ich hole noch einmal die Giftspritze, dass wir, wir den schön vergiften können. Mach, das mach. ist äh, beim Endboss halt nicht schlecht. You have the to oh ja, das ist wirklich kleiner. So, der kann jetzt halt. Irgendwo ist der halt jetzt. Na komm. Also, bin doch bin schon. Bin, ne? nee, warte mal, das nee, ist ein nee, nee, nee. Das ist Ach, unser Feuerelementargeist ist ja dabei. Ja, der ist halt immer woanders, der ist nicht da, wo er. Ich tue jetzt erstmal. Aber Hoshi, also, das Level sieht aber komplett anders aus diesmal. Ja, die ja, sind ja auch immer anders, anders, anders, anders, ne? Oder? Wir starten woanders. Wir starten nur woanders. Nee ne, das ist genauso aus wie letztes Mal. Ach so das ist ein Wir sind letztes Mal hier, Mal gestartet, genau, wo jetzt stimmt. der Sarkophag ist. Da sind wir letztes Mal gestartet. Und das stand hier, stimmt. <lacht> Kommt wie so eine scheiße Überraschung, ist das aufstehen. Mach auf. Ja, mach auf. Oh, nice. ja, wir rushen da jetzt. Kein Boss. Ja, das das sieht immer noch nicht so aus. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, Wir haben alle zehn Karten. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich, ich sagen. Zehn Karten, die wir Ich auch. Ach so. Hab ich ja, zu, umsonst. Hab ich zu nicht, nicht aufmachen, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Ey, war das hier hinten? Da ist dann die Obertruhe oder was? Das ist der Sarkophag, wo die Seelen drin sind. Boshi hat es vorgelesen, habt ihr nicht zugehört? Ja, natürlich ich bin, hat er nicht ich zugehört. Ich ja, man merkt. <lacht> das <ist> Spaßfrage, ne? <lacht> so, pass auf, die da hinten, die kann ich doch schon, die kann ich doch schon von hier wegwemsen, ne? Ja, Wemmen die doch weg. Ich hab, ja. hab gerade gar nichts an. Da ist bestimmt der Gegner, der imposter oder? Hier. Ich ja, auch nicht, deswegen habe ich keine Webcam. Ne, ne, da ist nur der sagt, Ja, gut, kann sein, dass der da auch drin ist. Irgendwo wird doch schon oh. sein Der namenlose Ach du Scheiße oh, den nimmt Der nimmt euch von der hinten jetzt Der namenlose nimmt euch von <lacht> hinten Ja hier elementar Der regelt. kam hier durch den Raum Der kam hier durch den Raum Der wird der Boss hier Wow oh. äh Ich habe einen abgekriegt Ja hier der Schatz, äh, die von da unten treffen Oh Noch mal Zeit, dass du das oh. so, Fuck, äh. ich bin tot <lacht> Das ging aber auch klatsch Und die Fan. Ey ich mach die da unten fertig ich dachte die wären von uns! Nein, die Nein. da unten nicht. Der ah, unten. okay, der hier oben, okay, okay, okay. Sag mal, wenn ein Eiselementar und ein Feuerelementar da zusammenstehen, töten die sich nicht gegenseitig? Ich weiß. Scheint äh, nicht. Ich habe Angst die Tür zu öffnen hier, weil ich könnte auch irgendwann machen, aber. Ich, ich schleich mich hier vor, ich schmeiße unten auf die zwei Elementaren eine Giftbombe drauf. Ihr macht. Also ich gehe erstmal vor. Die kommen eh nicht hoch, ne? Alter. Ah, vielleicht ist es gleich. Die hatten vielleicht noch keine Runde. Ah, ich bin ja. direkt Ja. Ja, der kann nur noch hier sein, der Bus. Ah, schade. Ich dachte, ich komme da dran. Okay. Das ähm. Ist ein Zepp, ne? Nee, noch nicht. Ich, ich warte hier. Ja, nicht zu weit rein. ja, ja, ich warte. Ja, wollte ich grad sagen. Das bringt nichts. Okay, weiter. Alright, so, jetzt kommen die. Aber der Boss ist 100% da in dem, in dem Raum Ja, ja denke ich auch mal. Oh, die, so, die Elementar. Oh. Wo sind die denn? So, oh, jetzt kann ich gleich. Mach ich schon. Jetzt kann ich gleich hier was Schönes machen. Ja, dann macht man Lieber. Ja, wenn ich dran bin. Elementar, was, was ich einheißen kann. Ja, hier ja. sind die Elementare, Hoshi. Oh, hier. hier. Die bearbeite ich mit den Giftdingen. Da sind die ja, aber die sind hochgekommen die... schon, ne? Und da unten ist noch eine Kiste. Ja. ja. Alles gut. Wo sind die jetzt? Okay. Ja, die sind hier. Der Horsche geht wieder zu nah dran. sind die jetzt weg? Ach, Nein, die, die sind Eke hier. Stehe. Guck doch ich hier. Ich hab hier immer noch da. die fünf Rüstungen. Hier, du musst wo ich musst mal denken, dass ich fünf nee, ich Schläge so nicht. aushalte und mich nächste Runde. Ja, die, die sind auf, hier im Schatten. Okay, okay, okay. Die sind da im Schatten. Sehr gut. Außer also, wir hatten gestern auch, äh, da, hat, da stand mal hier oben, auf einmal kam so ein Vieh, nee so ein Zauber, hat Toshi erstmal komplett in einen anderen, nee doch in einen anderen Raum teleportet. Ja. Sauber. <lacht> <der hat> <sehr> Einer Kreis, sehr gut. Der wird gleich als erstes aufgebaut, dann wird erstmal genau, schon jeder random sein. in mhm. Runde geheilt. okay ich mach äh, weiter, weil ja der kann ja, der kann ja nur noch da unten sein, der Lully. Ja, der wird äh, dann komm da. Dann komme ich mal hinterher sein. gelaufen zu euch. Ja, ich bin dann auch auf dem Weg. Und, warte mal, ich benutze mal eben Heiltrank bei mir. Aber die Tür können die Tür nicht öffnen. ne Ich glaube, wenn die zu sind, sind die zu. Ich geh nee, mal hier oben hin, in die Ecke. Ja. Wie bitte? So. Oh, da ist er. Ach du öffnen. Scheiße. Da ist er. Das kriegen wir. Das sieht aus wie Patricks Mutter. Was? Schöne Grüße <lacht> übrigens. Danke, danke. Ich werfe jetzt gleich erstmal Gift und alles drauf. Oh, jetzt geht's hier ab. Ich kann gleich eine Mauer setzen. Ich setze eine Mauer. Das war nicht von allen Immer Seiten angegriffen. Mauer zu ich, ich, ich. Definitiv. Die Ussi wird sorry, die Ich was hab ein? eine. Dreimal ein. Das ist gut, das ist gut. Sonst wären wir von beiden Seiten angegriffen. So, was mache ich jetzt mit den beiden? So, soll, ich, soll ich. Soll ich dir helfen gleich? Oder soll ich. Von hier aus kann ich nichts so mehr abhauen. Ja. ja, aber die kommen, die kommt zu uns, ne? Ja und? Ich torne ja, mich. am ja, Gut. <lacht> Sehr nett, ne? Huh? Ah, das sieht cool aus, der Boss, ne? Ja. Ah ne, noch, noch, noch brauchen wir rein. sie nicht, noch brauchen wir sie nicht. So also ein dickes Bäuchle wieder der Patrick, ne? Schnauze. Das geht noch nicht? Das ist aber eine D, ne? Ich bin schwanger. Ist ein Ach ja, stimmt, war ja Elfenkönigin, ne? Königin, ne? Mann, Mann, Mann, Die Elfenkönigin. Habt ihr jetzt alle. Ah ja, okay. Naja. Warte. Also. Übrigens, Sie können habt auch mal eine Kiste was? aufmachen. Wieder. Äh, Oder? ich, glaube, ja. also, ich hab. Ich nee, nee, ich hab 10 Karten. Also entweder ich schmeiß auf die äh, Königin noch eine Giftbombe oder auf die äh, Nee, ich mach's auf die unten auf die. Alles gut. Also ich werfe gleich auf die Königin eine Giftbombe. Eine Giftspritze. Also ich, so. ich knall hier ja, die ja, beiden ja, ja, erstmal weg, ja, ja. diese Geistgestaltlosen. Mhm. Das krieg ich. Sehr schön. Wieso greifen eigentlich hier unsere Freund nicht an? Ja, der macht irgendwie nichts, ne? Ah ne, kann sein, dass der auch irgendwie gerade.. Nein! Das ist schlecht. Ey, Sie das? Also das ist richtig gut gemacht, das Game. Ja. Aua! Alter! Ach, kann das hier, Alter. Okay. Oh. Okay, jetzt, jetzt müssen wir gleich echt mit allem Mann da drauf. Oh, da kommt mal <lacht> kurz eine Ratte. Aber der Zeug, der Patrick ist zu nah. Mal wieder. Wieso mal wieder? Du bist die zu Frechheit. nah. Danke. <lacht> so, schmeiße ich auf die beiden jetzt noch mit Gift? Ja, könnte ich eigentlich, ne? Hätte man nämlich Ruhe. Denk nur, ich, ich steh direkt daneben, ne? Achso, du, du meinst sie da unten. Alles da. Ja, ja, ich kümmere mich um die. Ja. Yes. Gibt's hier nicht ein zweimal von hinten? lang? aber es ist auch nur elf, das bringt auch nichts. Deswegen ist es. Please inhale the fuse. Ready. I am ready. Hättest du nicht hier vorne gekommen? Wo? Ja, halt zu uns hin, wo es mehr Sinn macht und nicht weg von uns. Ja, ich bin doch ich bin auf dem Weg ganz ruhig. Das Beste kommt zum Schluss. Die Stampe kannst du nicht einfrieren. Aber du hast unseren Elementar eingefroren. Ist, also sche ist, schade. Äh, ist scheißegal, scheißegal. <lacht> ja, schade. Oh Gott, du Lass Allabort schon! Immun gegen betäubt. Das ist aber auch Deutsche. Immun gegen betäubt. Mhm, eigentlich spürt ne? So, ich, ich verpiss mich <lacht> erstmal schnell hier oben. Ja, aber nicht hier vorne. Ja, ja. Da, äh, da kommt gleich der Gift. Wir haben überall Giftfelder. Da haben wir Giftfelder, da... Oh. Ach du Scheiße! Brauchen wir theoretisch nicht nur die Königin zu töten oder muss ich... Oh, oh Gift ist weg! Das wäre mal eine gute Frage, ne? Ich habe hier gleich noch einmal dieses das Himmelstürz, ah, ein nicht. Zorn des Himmels. Theoretisch muss er nur den Boss down kriegen. Wieso teleportieren die sich jetzt mal rüber? Boah, die hat oh, immer noch 38, der wird nichts, Leute. Alles yeah. ruhig. Na, guck mal hin. Alle Panik. Also, ich krieg mit Plinseln äh, 21 Schaden von hinten hin. Also, 21 Schaden krieg ich damit hin. Das Boah, vorhin. das gibt's doch nicht. Das ist ey. blöd gelaufen, ne? ey. One fell swoop! Nee, cool. Komm! So, Hoshi, was ist Kiste jetzt gleich? Ich hab auf, auf Zorn des Himmels. Soll ich den losfeuern yeah, gegen die ganzen Gegner, da? Mach mal die Kiste mitten drin. auf, wenn es geht. Die Kiste auf? Okay. Ja, ja, kannst du ruhig machen. Ja, okay. der Einer muss mich vor der Ratte was gleich Fliegers, beschützen. Zorn des Himmels. Damit stürzt der Himmel ein. 7x7 ich mach, Schadensfläche. Ich mach das mal, wenn das okay Nein. ist. Oh, Hoshi, du bist ein bisschen mitbetroffen. Ja, mach. Ich hab, glaub, ich bin mit Rüstung voll. Wenn jetzt zwei hat, Das hat gut... ...geholfen. So habt ihr alle Schaden? Okay, ihr seid alle ganz gut. Ja. Also wenn wir den, den Dings marked. ein bisschen vorkriegen, den Boss, da kann ich ihn von hinten nehmen. Alter. <lacht> <lacht> da kommt wieder der dreckige Lache gleich. Am Ort. Er fummelt mir die ganze Zeit im Gesicht rum, ey, das geht mir auf den Sack. Ja, das ist ein bisschen. Gut komm mal. der Boss hier. Ist, ist, ist auf jeden Fall ein Heilbrunnen. Und ich bin gleich down, wenn ich nicht wegkomme. Ganz Hat aber nur noch Schrei 12. Okay. Hoshi, heilen, Hoshi? kann ich ja, das, das, kann, das Ja, ich kann alle heilen. Aber die anderen geht, den anderen geht's noch gut. Hier Boss ist da, Boss ist down. Und I will my absolute keeper freeing the crystal Ich glaube, wir es geschafft. So, da müssen wir jetzt noch hin, ne? Oder was lock, passiert denn jetzt hier? Ja, das es. Ja, Ja, das war es. Ja, das Ja, Ja, das war genial, hat Spaß gemacht. Okay, aber es gibt im Moment nur dieses Abenteuer, ne? Ja. Okay, aber ist geil, ist geil, kann man ja noch mal spielen. Definitiv. Eben. Vielleicht gibt es ja auch zum Release schon ein zweites, dass das jetzt nur weißt ja als mhm, für richtig. die, die schon testen dürfen, nur erstmal nur eins gibt. Ja, sehr cool. Aber äh, da auf jeden Fall, ich bin bei jedem Livestream dabei und wenn ihr wollt könnt ihr auch gerne beim Livestream bei mir teilnehmen. Da habe ich richtig Ich, ich mache jetzt drauf. einen Livestream. Willst du mitmachen? Jetzt sofort? Ja. Nein. Machen wir auf jeden Fall Leute, also definitiv einen Livestream oder mehrere davon, weil das Spiel ist einfach genial. Sowas es ja. ja. bisher noch nicht, ne, in VR. Richtig geil. Gefällt davon mir. würde ich mir auch wirklich DLCs kaufen. Also wenn jetzt hier weitere Abenteuer rauskommen, würde ich mir davon DLCs kaufen. Mhm. Ja, absolut. Und dann hier in unserer kleinen Pen and Paper Runde. Pen -and Pipi Runde. Pen -and Pipi Runde. Ja, dann Dankeschön, Leute, dass ihr alle dabei wart. Hat Spaß gemacht. Jawohl. Jo. Tschüss. Ciao.